Das inoperable Schalter im Spiel. Herr oh. Kabe, du hörst, ist doppelt, weil du uns über die Sie hörst. Und, und über das Stream. Spiel. Über den, Spiel, über den Stream, genau. also de dementsprechend. Ich habe dich sie lautlos gemacht, dass ich da nichts mehr höre. Und wenn jemand von euch was sprechen tut, höre ich das halt erst hier über den Stream, also Zeitversetzt. Ist doch egal. Ich bin gesch erstaunt, dass der angegangen ist, jetzt ohne die Pumpe. Super. So nice. Wir 100 machen, das lassen wir noch. Und das dann schon ein bisschen zu hell. Uhu. Er starten niemand? Nee, bin ich super. Bin ich super. Oh oh! Oh oh! Oh oh! Oh oh, das habe ich nicht gesehen! Oh, das wäre real life wohl auch nicht so, ne? Und wo willst du starten? Hinter dir. Gegen den Wind. Aber oh. wir warten jetzt mal noch. Rotzelätter noch. Alles klar, uns Dann viel Erfolg, viel Erfolg. Und... We are clear for takeoff, sind wir ready. Machen wir kurz diesen Katzensprung. Miau. Miau, und dann fliegen wir mal von der obersten Insel ganz nach unten. Das ist dann ein bisschen gemütlicher. Oh. Ähm... Nee. Ja, das ist gut. Ja, ja, Das ist gleich. Das was. So. Bisschen hell. Das Schlimme ist die Stadt und ich fliege äußerst gern im von außen, in der Außenansicht. Ja? Und unsere Piste ist das, ne? Ja, das passt. Ey, irgendwas... Ah, oh, ne, jetzt geht's. Super. Die Außenansicht mache ich eigentlich fast nur im Reiseflug oder für Gear äh, Up and Down. Aber das ist ja krass. Und bei der Piste siehst du ja da gar nicht mehr. Nice. Lassen wir. ja, raus, ja. Gehen wir mal, dann fliege ich. <lacht> ich glaube, wir können einfach. Jetzt gucken wir da kurz. Ja. <lacht> ich fliege dann einmal über diese Insel. Und dann vom Norden. Fliegen wir über den Flugplatz, gucken, ob wir den Windsack sehen. Aber es sollte Wind von Süden kommen. So wie hier. Let's go. Ich mach dann noch einen Orbit to the left. Bis ihr dann auch alle gestartet seid. Wow. Links genau. Ich sollte das jetzt auf klassisch umstellen, aber ich lasse es. Der Outcast Panda, der, der, der steht aber schon die ganze Zeit da in der Höhe oder in der Richtung. Ja, ich glaube, der fliegt einfach von uns weg. Dein wahrscheinlich längster Flug der Welt. So sieht's wohl aus. Wir zögern ihn noch in die Länge. <lacht> <lacht> Gut, fliegen wir zur Insel, ne? Die Lande klappen direkt unten. <lacht> <lacht> ich habe sie eingezogen. Was hat es eigentlich mit dieser Umstellung auf Ja, ah, also machst du, du klassisch. Whoa. Aber ja. Ich habe mich halt hauptsächlich konzentriert auf die modernen Einstellungen, meine klassischen Einstellungen sind so, naja. Aber es sieht echt cool aus. Vielen Dank, Rotze. Ich freue mich dann gleich auf YouTube-Videos, damit wir ein bisschen mehr hier was davon erfahren. Ich würde mal sagen, dass er sich gar nicht mehr einloggen kann. Genau. Ja, der andere Flug, da warten wir dann, ne? Außer also du sagst, ne komm, flieg denn auch klein, dann können wir das auch machen. Und, ja. Aydarian hat bis jetzt noch nicht geschrieben. Aber wir können da mal ein bisschen zurück. Seht ihr unsere schönen... <lacht> Atom und ich, wir fliegen da schön gekurft rum. So soll es sein. <lacht> Schade. Check. <lacht> wir drehen schon seit Stunden hier yes, so unsere Runden. So, yes. mit die Motor. Hast dich festgefahren? Ja, bist du festgefahren? Ja, wir kommen jetzt sowieso da runter. Ist kein Problem. Danke dir. Wo du äh, wofür? Kavator? Also ein bisschen tief, ne? Huh! Huh! Ey, irgendwas ist mit meiner Steuerung nicht okay. Oh lala. Was ist das? Weiß das jemand? Warum reagiert das so krass? Guck das mal an. Aber wirklich gerade so, ey. Jetzt, jetzt stelle ich, nee, ich glaube, ich stelle nichts um, weil dann habe ich dann das Problem wieder bei den Airliner, nee. Ich glaube, ich lasse es einfach besser so. Wie? Die Fluggäste klatschen trotzdem. <lacht> Auf diesen Platz und dann schalte ich hier aus. Ich will gar nicht das anmachen brauchen. <lacht> nee, ich will jetzt hier mal YouTube-Video gucken da, hallo? Ich wollte dann auch eben auf den Platz weg von der Wiese. Wir in Party, -Pilot. Party -Pilot.